Ja, den ersten lass mal weg, Angst, dann. Äh, <lacht> habe ich nichts zu, zu, nee, zu sagen, es ist, es ist nicht deine Baustelle. Nee, habe ich. Rettungsanker. Boah. Assoziationsspiel, ganz wenige Worte. Rettungsanker. Das Leben als solches tatsächlich. Der, der, der, die Wertschätzung, Liebe, Freundschaft. Ja. Dann hier unser Vereinchen, Freunde fürs Leben. Fantastische fantastische Einrichtung. Da ich leider schon Menschen freiwillig habe gehen sehen und ich weiß, dass das nicht nötig gewesen wäre. Ich, ich schätze das in höchstem Maße. Mut? Ähm, nicht das Gegenteil von Angst. Überhaupt nicht. Zeit? Ähm, rar. Unglaublich wichtig und ich würde es gerne beeinflussen. Ich bin aber auch großer Dr. Who-Fan. Ich glaube, das ist das geht dann irgendwann damit einher. Authentizität. Ähm, finde ich, find ich immer erfrischend, finde ich immer super und toll, ähm, aber nichts, was man, was man erzwingen kann. Gibt, kein, nicht, gibt äh, keinen dümmeren Satz, als sei doch mal authentischer. <lacht> Ach, okay. Selbstverständlich, Moment, gib mir eine Sekunde. <lacht> träume? Mm, nachts, aus irgendeinem Grund, völlig unnötig. Ich träume nur bescheuertes Zeug. Ähm, aber es sind noch genug vorhanden, um noch äh, viele Jahre weiterzumachen und eventuell das ein oder andere in den Sand zu setzen, das ein oder andere ganz toll hinzukriegen. Rückschlag? Ähm, eine sehr kurzfristige Angelegenheit. Gefühle? Äh, unglaublich wichtig. Nerven aber wie Sau. <lacht> Herausforderung? Ähm, ohne Plattitüden jetzt, ne? Für mich tatsächlich die größte Herausforderung bisher ist das Papa-Sein. Und das Angst überwinden. So ich mal Spaß, das habe noch. Das vom Anfang hinterher, Angst. Ähm, wichtig, tolles Warnsignal, trotzdem ein riesiges Kubik-Arschloch. Hallo. <lacht> ja, das war das Assoziationsspielchen. Bei YouTube darf man, in Deutschland darf man ja sowieso alles... Sagen. Ja. In Deutschland darf man ja auch alles auspacken und in die Kamera halten. Solange du mit der GEMA geeinigt hast. <lacht> hat die, hat irgendjemand, hat jemand, H.P. Baxter hat sich bestimmt Kubik-Abschloss sichern lassen. <lacht> Wirklich. Weil sich so gut rufen lässt.